Liebe Freundinnen und Genossinnen, liebe NebenklägerInnen, wir Falken wollen unsere Solidarität mit den Betroffenen aussprechen und mit denen, die dem Täter seit Wochen im Gerichtssaal in die Augen blicken müssen. Wir applaudieren eurem Mut und eurer Entschlossenheit, euch dem Täter und seinesgleichen entgegenzustellen. An alle anderen wollen wir sagen, hört zu. Hört den Betroffenen im Gerichtssaal und auch außerhalb zu. Denn im Prozess... Zum Anschlag von Halle gibt es viel zu lernen über den deutschen Umgang mit faschistischen TerroristInnen. Ob es die laxe Unterbringung des Täters ist, dem fast der Ausbruch gelingt, die dilettantischen Versuche der Richterin im Gerichtssaal für Kulturverständigung zu sorgen, wenn sie den Angeklagten fragt, ob er seine Tat auch begangen hätte, hätte er denn vorher einmal die Synagoge besucht. Oder der unsensible Umgang der Polizei mit den Betroffenen direkt nach der Tat, der nach einem antisemitischen Anschlag nichts besseres einfällt, als über die Israelis zu lachen. Für uns ist damit klar, die bürgerliche Gesellschaft hat keine zufriedenstellenden Antworten auf den rechten Terror. Dieses Vorgehen ist bestenfalls naiv, zumeist jedoch antisemitisch und rassistisch. Eine Verurteilung des Täters ist nicht genug. Wir Falken machen deshalb weiter. Mit Aufklärung über Faschismus, Antisemitismus und Rassismus. Mit Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu selbstständigen, solidarischen Individuen. Mit dem Kampf gegen den autoritären Charakter. Und vor allem mit der Solidarität mit den Betroffenen. Wir hören euch. Wir stehen an eurer Seite. Lasst uns zusammen wütend sein und nicht aufgeben. Freundschaft